Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial VPN-Einrichtung unter Linux am Beispiel von Ubuntu 20.04. Zunächst müssen Sie ein Paket für Linux installieren. Öffnen Sie das Terminal. Geben Sie den Befehl zum Installieren des Pakets Network Manager Open Connect für GNOME ein. Bei anderen Linux-Distributionen kann der Name abweichen. Bestätigen Sie die darauf folgende Abfrage. Öffnen Sie die Einstellungen. Gehen Sie auf Netzwerk. Klicken Sie auf das Plus für VPN hinzufügen. Wählen Sie Multiprotokoll VPN Client Open Connect. Geben Sie der Verbindung einen passenden Namen wie TU Berlin. Geben Sie als Gateway vpn.tu-berlin.de ein.